Früher habe ich das immer ganz äh, streng getrennt, was professionell und was privat ist. Da war professionell, war Xing und alles andere war privat. Das hat sich jetzt auch durch meinen Job immer mehr verschoben. Ich finde das aber auch gar nicht so schlimm, habe zwar noch Listen ähm, und ich finde das nicht so schlimm, weil ich irgendwie auch glaube, das Berufliche und das Private als Person, das darf auch irgendwie zu einer Person zusammenkommen. Ich denke aber auch äh, bei Facebook immer im Hinterkopf ein bisschen, wenn ich das jetzt poste, stehe ich auch dazu, wenn alle das sehen können, wenn mein Chef das sehen kann, wenn alle meine Jobkontakte das sehen können und so ein bisschen hat sich dadurch auch meine Facebook-Nutzung verändert.